Herzlich willkommen. Heute geht es darum, wie kann man Listen finden im World Wide Web. Cecily hat einen Auftrag von jetzt auf gleich natürlich, etwas über Insekten herauszufinden. Welche Insekten leben in Mitteleuropa bitte? Nun ja, sie versucht es und bekommt Ergebnisse. Natürlich bekommt sie Ergebnisse, aber die verlangen, dass sie sich Erst einmal in die Dokumente einliest. Da ist sie etwas frustriert und sagt zu Bertram, weißt du, eigentlich, eigentlich hätte ich gern einfach eine Liste von A bis Z. Hm, mein Bertram, ich habe da mal so einen Befehl oder ja, diese erweiterte Phrasensuche kennengelernt. Du gibst da ein A, Leerzeichen, Sternchen, Z, Liste, und man setzt das in Anführungszeichen und sagst dann dein Thema dazu und dann gucken wir mal. Ja, guck mal. Da ist doch so eine Liste, das ist doch prima. Du kannst das übrigens auch mit Datenbanken machen oder du kannst statt A bis Z 1 bis 100 oder so eingeben. Super, jetzt habe ich einen guten Startpunkt, um weiterzuarbeiten.